Firma oder Dienstleistung in Google Maps eintragen lassen? Von SEO-Experten in Google Maps eintragen lassen? Bitte kontaktiere uns, wenn wir dir helfen können. Unseren Kontaktlink findest du in der Videobeschreibung. Google Maps ist soweit kostenlos und ein Eintrag lohnt sich immer. Ein Google Maps-Karteneintrag führt zu mehr Besuchern auf deiner Webseite oder Online-Shop. wenn es sich bei deinem Geschäft um eine Dienstleistung handelt. Mit einer physischen Adresse, so lohnt es sich natürlich auch. Und wie es sich lohnt. Was unterscheidet jedoch einen guten von einem schlechten Google Maps Karteneintrag? Ein guter Google Maps Karteneintrag sollte wenn möglich bewirtschaftet werden. Mit anderen Worten, es lohnt sich nicht, einen Eintrag zu machen, und deinen Firmen- oder Dienstleistungseintrag brach liegen zu lassen. Die Basis eines Google Maps Eintrages muss stimmen. Die vorbereiteten Texte für deinen Eintrag müssen möglichst relevant sein. Die Fotos in guter Qualität Wenn möglich ein gutes Video, das dein Geschäft oder deine Dienstleistung gut wiedergibt. Ein guter Google Maps Geschäftseintrag kostet dich ab Schweizer Franken 300. Der Eintrag beschert dir ein Vielfaches an Besuchern. Es lohnt sich, sich einen Eintrag von einem SEO-Experten erstellen zu lassen. Der Unterhalt des Google Maps Eintrages hängt davon ab, was alles im google karten eintrag pro Monat erneuert werden soll. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir optimieren Google Maps Einträge in allen Sprachen. Darum, kontaktiere uns jetzt, damit wir auch dein Geschäft positionieren können. Dein SEO-Team